ihr fantastischen Menschen, ich grüße euch und heute haben wir eine ganz besondere Blätterfolge und zwar blättern wir in einer Ausgabe der 395 der Videogames. Mir ist das Magazin wirklich gänzlich unbekannt, ich habe es noch nie in der Hand gehabt, noch nie gelesen, ich bin aber durch Zufall drüber gestolpert, weil wir diese Woche quasi die inoffizielle Virtual Boy Woche haben und da haben sie das wirklich hier erwähnt, ne da haben sie anscheinend einen Messereindruck gehabt, Virtual Boy, Top oder Flop und ich würde sagen, mal gucken, was sie dazu sagen, ich kann mir schon so ungefähr vorstellen, was sie sagen, aber ich würde sagen, wir schauen hier einfach mal in dieses wunderbare Magazin rein, sie stecken hier auf jeden Fall alle... System ab. Es ist kein reines Nintendo-Magazin oder kein reines Konsolen-Magazin. Es scheint auch mit Atari ähm, hier versorgt zu sein. Nur PC scheint nicht dabei zu sein. Also ich schätze mal, ich würde es mal sagen so Heimkonsolen-Heimcomputer, wenn ihr abgedeckt. Gucken wir mal hin. Und wir werden hier gleich begrüßt mit einer schönen Werbeanzeige für Blackhawk. Hawk. Einen, äh, ja, von Blizzard Entertainment ja quasi. Ich weiß nicht, ob sie da schon Blizzard hießen oder nicht. Er hat ja auch so einen ähm, gemischten Ruf. Ich habe da mal reingespielt. Ich kam damit nicht ganz so warm klar, ehrlich gesagt. Aber schauen wir mal. Hier haben wir natürlich noch super Eindrücke aus den 90ern von Las Vegas, denn es geht natürlich hier auch um die Messe in Las Vegas. Wunderbar, schauen wir mal. Inhaltsmagazin, ich würde sagen, wir überspringen das einfach mal und blättern es einfach grob durch. Hier haben wir auch schon die Winter CS94 Sega's Neptune. Mega Drive in 32x Power in einem Gehäuse. Ich glaube, das ist auch nie erschienen, oder? Ich meine, mit, mit Add-on ist das nie erschienen. Das war ja auch so ein bisschen das, das Problem Sega später, dass es dann kam das CD-Add-on, dann kam das 32X-Add-on, aber auch kurz darauf später kam da Saturn raus und irgendwie wusste keiner so recht, was er damit irgendwie anfangen soll und was er davon halten sollte. Und das war einfach zu viel und zu undurchsichtig. Ne? Äh, haben wir hier der Europa Saturn. ne? Also das ist wirklich so kurios, es wird ein, äh, ein Upgrade-System für, für den Mega Drive angekündigt oder geplant und dann kommt auch noch die offizielle Nachfolgerkonsole. Ne? Ich bin jetzt kein Sega-Experte, deswegen kann ich das jetzt nicht genauer erörtern, ich habe das nur mal hier und da in irgendwelchen Videos gesehen und dieses 32X ähm, Add-On, das war ja wirklich, lief nicht so gut. Deswegen werde ich jetzt ja auch nicht großartig auf die Spiele hier eingehen. Hier haben wir den Jaguar von Atari, war das ja. Ist ja auch ziemlich gefloppt, war aber seiner Zeit von der Technik her schon einiges voraus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auch da habe ich nur ein paar Videos gesehen, ich habe das Ding noch nie gespielt. War aber interessant, aber vor allen Dingen, Leute, aus heutiger Sicht zumindest, guckt euch das Gamepad an. Was soll das denn sein? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich jetzt super prima in der Hand lag. Und hier haben wir... Ach so, komm, wie geht? Jaguar plus CD-ROM, okay. War, war Jaguar nicht automatisch CD-ROM oder war das jetzt das Add-on, was dazu kam? Es kann natürlich sein, dass da dieses Add-on jetzt gemeint war und dass er Jaguar Module hat. War das... Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie, wie das release wurde, ehrlich gesagt. Ha, ob das auf den Markt kam, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, da wurde so einiges angekündigt, was später nicht herauskam. Ah, aber Boogerman. Äh, der fullste Jump'n'Run hält erscheint in Kürze für das Super Nintendo. Ja, das ist ja auch eines dieser, dieser berühmten, kuriosen Titel, die äh, in der YouTube-Welt immer mal wieder herangezogen wurden. Muss ich auch mal reinspielen, auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch weitere Bilder. Wie gesagt, oh. ähm, würde man heute auch nicht mehr machen, oder? Zigarettenwerbung in einem Videospielmagazin. Ha, kurios. Mitte der 90er war das noch möglich anscheinend. Gute Eltern schlagen ihre Kinder auf dem Megadorf 32X, ich wusste das, das muss eine Sega Werbung sein, so edgy wie das hier rüberkam. das muss sein, oh Gott, das lohnt sich ja schon fast das Magazin hier wegen der, wegen der Werbung, ah, herrlich, würde man auch heute nicht mehr so machen, glaube ich, in Civil of Evermore, wunderbares Spiel, wird hier auch vorgestellt, Diverse andere Sachen ist schon kurios, auch, auch dass das hier das mit den Yago so groß gezeigt wird, weil es so in meiner Realität damals so überhaupt keine Rolle gespielt hat, weil das so nischig war. Und es ist echt mal interessant hier mal so entsprechende Einsichten zu haben. Das hier ist 32 mega. Äh, x add on das kam ja auch wirklich raus, und oh, das sieht man hier auch, ne? Äh, wie viele verschiedene Varianten das gab. Und dann sollte das anscheinend geplant noch als Mega Drive zusammen verheiratet. Oh, Gottes Gott, Wer sollte denn da noch durchsteigen? Das ist ja schon fast so schlimm wie die heutigen Konsolen, ähm, wo auch keiner mehr durchsteigt, zumindest ähm, der sich damit nicht auskennt, was da was ist. Ich sag nur Xbox mit den ganzen komischen Namen. Ähm, naja, schauen wir mal weiter. Shiny Entertainment, äh, die kenne ich allerdings ziemlich gut, die haben hier Earthworm Jim gemacht und die waren auch auf dem PC damals, weil ich zu der Zeit war ich ja schon eher so der PC-Zocker, waren die auch sehr bekannt, haben ziemlich coole Spiele gemacht, wie MDK zum Beispiel, hatten einen sehr, sehr guten Ruf weg auf jeden Fall. Und hier scheint es eine Studio-Begehung zu geben. Oh, Blizzard auch, woran arbeiten sie denn da? Das Spiel sagt mir gar nichts. Wenn das irgendein Blizzard-Spiel sein soll, ich habe keine Ahnung. Hier seht ihr eine Super Nintendo-Entwicklungsstation. Wollt ihr mal gucken? Wow. Wunderbar. Wunderbar stolz auf die gesamte Produktpalette präsentiert. Ja, hätten sie da gewusst, wie, wie Blizzard denn noch später wachsen würde und wie ähm, begeistert man da sein kann. So können zukünftige Ultra64-Spiele aussehen. Nein. Nein. Und hat Blizzard für, für das Nintendo 64 Spiele herausgebracht? Ich bin mir gerade unsicher. Ist ja, ist ja nicht so mehr mein System. Äh, PlayStation News. Da ich mich mit der PlayStation überhaupt nicht auskennen, werde ich das jetzt nicht großartig kommentieren, weil ich das überhaupt nicht einordnen kann. Ähm, ist, weiß ich, die, die, diese frühen 3D ähm, Konsolen, also ne, die Nintendo 64, Playstation, ich hatte damals nicht so den Zugang und die sind einfach super schlecht gealtert. Also sich jetzt noch damit auseinanderzusetzen, das kann man eigentlich fast nur begründen, wenn man da wirklich entsprechende äh, kindlichen Faszinationen und Erinnerungen hat. Aber aus heutiger Sicht, pff, also die frühe 3D-Grafik ist echt fies. Pixel-Grafik, das geht ja immer noch, aber 3D-Grafik, boah. 3DO-News, das gab es da auch noch. Ha, Wing Commander 3, ja, mit diesen super Videosequenzen, das weiß ich noch, wie, wie fantastisch das damals war. Panzer General von SSI ist das erste reine Strategiespiel für den 3DO, okay. Das äh, ist jetzt aber auch eher, war schon damals vom Grafikstil her eher trocken, ne. Und das ist jetzt auf den äh, 3DO, was ja eigentlich so bekannt ist für die Multimedia-Fähigkeiten, finde ich interessant. Da wurde wahrscheinlich einfach draufgebracht, was noch geht, ne? In Drug Wars von American Laser Games schlagt ihr euch mit Drogendealern rum, mit Lasern. Scheint so eine Art Railgun shooter zu sein. Im Zweifel. Braucht man auch nicht, aber das war ja auch die Zeit, ne? Die, die Entwickler hatten plötzlich diese cd das Medium CD quasi zur Verfügung. Und das mussten sie auch irgendwie nutzen. Ne? Und also haben sie dann so irgendwie auf Krampf heraus immer irgendwelche Multimedia-Inhalte reingepackt, ob man es braucht oder nicht. Return Fire, auch das sieht jetzt nicht so geil aus, muss ich sagen. Also, das hätte mich jetzt nicht überzeugt, ähm, in 3DO zu kaufen. Was haben wir hier? Sega News, oh Gott, wie, wie, wie viele Sachen haben die denn früher rausgepumpt? Ohne Scheiß. So, also, der Sega Saturn, okay, der ist ja erschienen, ist gefloppt, wissen wir. Saturn Joystick, okay, gut, das ist quasi der Arcade Stick dafür. Eine Maus für Rollen- und Strategiespiele. Gab es da viele Spiele, die das benutzt haben? Denn hier wahrscheinlich ein äh, 4 Spieler adapter oder sechs Spieler adapter Ach, 6 Spieler adapter Alter, und dennoch ein Denkrad. Also Sega war da sehr optimistisch an, an Sachen, die sie rausgepumpt haben, oder? Wow. Oh, wie man sieht, Videogames 104.065 verkaufte Auflage. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die wirklich so groß ähm, sind. Weil ich habe sie damals hab ich die überhaupt nicht mitbe mitbekommen, aber vielleicht, weil sie halt keinen PC haben. Jaguar News, Fight for Life. Oh. Also selbst wenn man das jetzt in äh, Relation zu den frühen 3D-Spielen nimmt. Alter, ist das hässlich. <lacht> allein von der Farbgebung. Eieieiei. Das Ultra 64 und der Virtual Boy, yay! Okay das Ultra 64, das ist, war ja der Codename für das Nintendo 64. Hier wurden natürlich dann die entsprechenden äh, Eindrücke gegeben, aber was sagen sie im Prinzip? Obwohl, bla bla bla, äh, beschränkt sich Nintendos Boss weiter im hinlänglichen Kampf an. Äh, okay, mhm. ich flieg's gerade mal, also scheint äh, vorsichtig äh, der Artikel auszufallen. Aber hier, der Virtual Boy, das interessiert mich jetzt wirklich, ehrlich gesagt. Ähm, das habe ich vorhin schon mal kurz überflogen. Äh, man sieht es natürlich, äh, ich habe es ja auch äh, selber da, die Konsole, und mal reingespielt. Die Kritikpunkte, die die natürlich da geschrieben haben, stimmt schon. Also im Prinzip sagen sie vor wegen, hey, ist ein bisschen unbequem. Das Joypad liegt wirklich exzellent in der Hand, das kann ich wirklich, äh, wirklich bestätigen. Das, das ist sehr, sehr cool, dass... Äh, Packt sich gut an, das fühlt sich gut an, auch mit den Steuerkreuzen und so weiter. Das haben sie wirklich gut gemacht. Die Haltung ist halt natürlich kacke und es ist ein 32-Bit-System. Die Grafik finde ich entsprechend echt gar nicht mal so verkehrt. Denn der 3D-Effekt ist auch cool. Aber hier steht natürlich für den Druck nichts zum Spielspaß bei. Also die Spiele, die ich bisher gespielt habe, wäre es wirklich so teilweise von wegen, hey, es ist verzichtbar, es ist jetzt nicht. Es ist kein Muss, aber das, das System bietet das halt. Ja, ist halt eine echt coole Sache, ein Kuriosum, dass es so hart gefloppt ist, verstehe ich jetzt persönlich nicht, aber ich glaube es liegt einfach daran, weil das so oft denn so als der Nachfolger des Game Boys gehandelt wurde, als portables System und so weiter und das ist es einfach nicht. Ne? Es ist aber, es ist ein sehr sehr schönes Gerät finde ich auf jeden Fall, aber die Einschätzung hier für den Massenmarkt ist leider, leider korrekt. Der Super FX-Chip 2, ja, Star Fox 2, wie wir alle wissen, ist das nie erschienen, leider. Comanche? Es sollte Comanche für das Super Nintendo geben? War aber auf dem PC, habe ich das abgefeiert ohne Ende. Im Juli '95 soll die Super Nintendo Umsetzung folgen. Was? Aber, nee, das, das ist, ist ja nicht zustande gekommen. Das, das hätte ich mitbekommen. Comanche auf dem Super Nintendo. Huh. Bin gerade echt überrascht, dass das wäre echt eine geile Sache gewesen, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie möglich gewesen wäre mit dem Super FX-Chip 2 oder sowas, aber das war schon auf dem PC mit dieser Voxel-Grafik, das war das Besondere, dass man große Landschaften hatte, wo man weit gucken konnte. Ich glaube nicht, dass das unbedingt so 1 zu 1 umsetzbar auf dem Super Nintendo gewesen wäre und deswegen ist es wahrscheinlich nicht erschienen, aber das schien ja wirklich sehr konkret hier schon gewesen zu sein. Boah, das wäre natürlich richtig geil gewesen. Huh. Also mittlerweile gefällt es mir fast mehr, in solchen Magazinen zu blättern, als in den Club Nintendo-Ausgaben, weil man da mehr so Kurioses sieht, was, noch nicht, was nie erschienen ist oder, oder was, was nie herauskommen wird. Hier haben wir den Leserbrief und natürlich hier, boah, guckt ihr euch mal, wie kleinteilig diese Anzeigen damals waren. Ne? <lacht> Krass. So haben Spielehändler vor Internetzeiten haben, haben sie da, äh, ja, Kundschaft verschafft. In der heutigen Zeit undenkbar. Großes Stargate-Gewinnspiel. Ähm, wobei die Stargate-Spiele ja teilweise echt seltsam sind. Das sind ja so oft so, so Puzzle-Spiele geworden. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Konsole jetzt die beiden Bilder sind. Ich schätze mal von der Sega-Variante. Äh, sieht aber also auch nicht so geil aus, ehrlich gesagt. Aber hey, pff, zu Promo-Zwecken, warum auch nicht. Neo Geo Total. CD-ROM-Spiele. Hm. Neo Geo Total, Neo Geo CD-ROM, PAL oder RGB für 990 Euro. Ist egal, welches Spiel oder äh, worauf ist das hier bezogen? Hm. Was ist das? Neo Geo CD-ROM. Oder, oder, ach, ach. Nee, Quatsch, die meine Konsole natürlich, aber ist natürlich heftig. Ne? 990 äh, DM, heute in Euro umgerechnet mit der Inflation. Das war ein Brett, ich sag's euch. Genau, und die Spiele, die waren auf CD dann halt so um, dafür um 100 Euro. das Problem vom Neo Geo war dass das ja auf diesen riesigen Cartridges kam, ähm, das Frühe. Und dadurch natürlich auch super teuer waren. Ich glaube, da hat ein Spiel 200, 300 Euro gekostet, oder äh, D-Mark gekostet. Wenn ich mir da nicht irgendwie komplett irre. Auch da, ich bin kein Neo Geo Experte. Hier haben wir natürlich die üblichen Tipps. Ein, ein nettes Comic, schöne Fanszeichnungen, ein schönes Poster von irgendeinem Kampfspiel. Ist das Tekken oder? Ach, das ist hier wahrscheinlich da. Hey. Ich, ich und Fighting Games. Wir sind so. Aber wirklich. Ich bin so viel so mit dieser Briefen und Tipps und Tricks. Ne? Aber das war ja auch so so die Zeit der, der Magazine zu, zu zu der Zeit. Ja, die Zeit der Magazine zu der Zeit. Panda. 1A. Ne, Im Reden 1 Plus mit Sternchen. Gibt es auf jeden Fall, worauf wo, ich hinaus wollte. Ähm, weil man, es gab ja nicht das Internet. Also das Internet gab es schon, aber natürlich nicht in der Form, wie es heute ist und auch schon gar nicht so zugänglich, wie es heute ist. Und ähm, wenn man aber nicht weiterkam, dann hat man sich halt damals diese Magazine gekauft, wo da irgendwelche Tipps drin standen, die man dann halt angewendet, angewendet hat. Ja. Ich sollte nicht sonntags, nachmittags, sollte ich nicht irgendwelche Sachen aufnehmen. Da ist mein Redezentrum anscheinend irgendwie gestört. Was mich aber irgendwie echt so ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt. Ne, Kleinanzeigen, zumal viel tauschen und verkaufen. Also, jetzt, also ich, ich, ich blätter blätt mal kurz. Guckt euch das mal an. Auf Seite 82 fangen die Spieletests an und das Magazin hat 115 Seiten. In der heutigen Zeit, äh, das ist ja eher umgekehrt, da hat man diese Spielebesprechung, den größten Teil und die News, da denkt man sich, okay, die Leute holen sie das eh aus dem Internet, da müssen wir nur das Notwendigste schreiben. Ist schon krass, wie sich das gewandelt hat, ohne Scheiß, finde ich echt überraschend. Hm. Hm. Äh, ja, Killer Erdbeben anscheinend in Kobel schien es damals einen Erdbeben gegeben zu haben. Okay, Theme Park. Äh, wunderschönes Spiel, habe ich auf dem PC damals hoch und runter gespielt. Auf den Super Nintendo war ist es okay umgesetzt worden. So ein Spiel lebt natürlich von einer Maussteuerung, aber ist für die Verhältnisse des Super Nintendo gut angepasst worden auf jeden Fall. Warlock habe ich auch sogar schon mal einen Test dazu gehabt, ist ein nettes Spiel, grafisch, stimmt, grafisch reizvoll Warlock. Das Spiel jedoch lädt euch das Grauen. Die Heile Bells seht ihr nur im Vorspann. Ja, also es ist nicht einfach das Spiel, es ist sehr eigensinnig, aber es sieht gut aus auf jeden Fall automaten news Ja, ne? Tekken, Sega Championship Ready, Ace Driver. So werten wir. Ist okay, scheint ein normales System zu sein. Ach, ist natürlich schön mit äh, Bildern äh, von, von den Testern, dieses äh, Finden. Ist sehr ausdrucksstark. Sehr schön. Die Hitparade, Media Control. Donkey Kong Country, ja. Also es ist mal eben interessant, dass man hier jetzt keine, keine Hitliste von, von Club Nintendo hat, wo es irgendwie gewotet wurde, sondern wirklich von Verkaufszahlen. Donkey Kong Country, ja. Super Mario Land 3, ja, die Schlimmfe, okay. Denn Donkey Kong auf dem Game Boy. Kirby's Dream Land auf dem Game Boy, okay. Der König der Löwen auf dem Super Nintendo. Secret of Mana, okay, die Schlimmfe. Super Mario Land 2, das Dschungelbuch. Ja, würde ich so unterschreiben. Wie sieht es bei Sega aus? Kirch der Löwen, Sonic, FIFA, NHL, Sonic, Urban Strike, das Dschungelbuch, äh Echo the Dolphin, Earthworm Jim, Mickey Mania. Ja, alles wunderbare Spiele, also da äh, sehe ich das auch so ehrlich gesagt. Die Laser Donkey Kong Country, ja, auf jeden Fall, das, das schien relativ äh, frisch gewesen zu sein, auf jeden Fall. Earth vom Jim, ja, dann Secret of Mana, stimme ich auch zu, Super Speed Fighter 2 Turbo auf dem Super Nintendo, alles klar, Doom, mhm, mm indiziert, okay, wahrscheinlich auch Doom oder Wolfenstein, gab es Wolfenstein, ich glaube nicht, aber ich nehme an, auch Doom dann. Oder? Das kann das nicht, für ein indiziertes oder Mortal Kombat. Kann sein, oder? Wurde das irgendwann indiziert? Die, die verwässerte Version? Ich bin mir gerade unsicher. Der Löwenkönig, okay, WWF War, Alien vs Predator und Final Fantasy 3. Auch oh, das finde ich interessant, weil das ist ja auf dem Super Nintendo hier nie erschienen, dass das in der Lasercharts hier ist. Da sieht man mal, wie international die Leute hier schon gedacht haben. Hm. Okay, Atari Jaguar, äh, Kampfspiel. Ach, das ist das Lustige, hatte der irgendwie Video Game Nerd, wo, wo der Feuerball unter dem Kilt hervorkommt. Sehr schön. Dann haben wir hier Star Wars Arcade. Okay. <lacht> Atari Jaguar, Babsi. Ich glaube, Babsi, das wurde damals wirklich, das ist, ist ja so ein bisschen das Inbegriff des, des lieblosen Maskottchen-Plattformers, was halt so üblich war. Dass es das sogar auf dem Jaguar geschafft hat. Das wurde echt, glaube ich, auf alles portiert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, oder? Mega-CD, okay, das sieht wie so ein äh, Corps Killer, sieht wie so ein typisches cd äh, full motion videospiel aus. Ähm, 61% geht so, hm. Pitfall, Crime Control, auch ein weiteres Spiel, da gab es echt viele, ne, auf dem auf, auf, auf, auf Mega-CD. Aber. Ist auch so gesehen ja begründbar, weil wie gesagt, die Entwickler, boah wir haben so viel Platz, wie film wir das denn? Und dann haben sie halt dann ordentlich Videodateien drauf gemacht. War halt der heiße Scheiß da. Canon Fodder 80% sehe ich auch so, hat viel Spaß gemacht, habe ich ähm, auch schon mal gespielt. Wunderbar. Petit Frenzy für das Mega Drive scheint ein Ego-Shooter zu sein. Kann ich mir vorstellen, dass es da durchaus Probleme gab. Road Rash 3, oh, Road Rash habe ich auch auf dem PC, auf glaube auf Windows 95 gab es das, denn. hoch und runter gespielt. Das ist echt cool. Ich bin ja nicht so der Rennspielfreund, aber wenn man äh, auf dem Motorrad sitzt und andere Leute umboxen kann, ist immer super. Samurai Showdown auf den Mega Drive hat eine sehr sehr gute Note bekommen. Auf dem Super Nintendo ist das ja auch rausgekommen, da finde ich es auch nicht schlecht. Road Runner geht so. Ähm also wenn ich das grafisch mit dem Super Nintendo vergleiche, da ist das Super Nintendo auf jeden Fall besser. Aber es kann natürlich auch hier an der Qualität der Screenshots liegen. Mr. Nuts, okay, das ist Maskottchen-Plattformer halt. Die Story of Tor, okay, Mega Drive. das scheint auch so eine Art Zelda-Klon zu sein. Sehr, sehr Sega-lastig, ne? wo ich mich gar nicht so mit rauskenne. Y-Star ist auf jeden Fall cool. Also ich habe das ähm, auf dem Game Gear mal angespielt. Das ist ganz cool, weil ihr spielt, spielt so einen Stern als Plattformer und eure Fähigkeit ist halt eure Hände. Äh, klingt komisch, aber dann könnt ihr mit euren Händen Gegner äh, an euch heranziehen und die mit, mit einer Kopfnuss quasi ausschalten. Macht Spaß, macht durchaus Spaß. Dann haben wir hier Unnecessary Waffenness, okay das scheint ja Fußballspiel zu sein, Striker. Dann haben wir ja Tennis, IndyCar, Power Drive, boah da gab es viele Rennspiele und Sportspiele zu der Zeit noch ne. heutigen Zeit ähm, gibt es nur noch so diese paar großen Marken und das war es dann auch schon. NBA Jam. Okay, scheint auch gut abzuschneiden, Two Lies finde ich super, äh, auf dem Super Nintendo durchaus gut umgesetzt. Ähm, 70%, Prozent, ja, ich, also auf Reteros Perspektive würde ich vielleicht etwas mehr sogar sagen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist auch auf jeden Fall auch auf den Gameboy ziemlich cool geworden, weil das so ein Top-Down-Shooter geworden ist. Und davon gibt es ja nicht so viele. Demons Quest, was? Nur 72%? Prozent. Das, das wurde, haben sie verkannt. Das geht ja nicht umsonst als ein ziemlich äh, ziemliches Highlight, also so 80% Prozent hätte ich da mindestens gegeben. Auch als der teure Module leider mittlerweile. Na, aber hier X-Men, das ist nicht ganz so geil. Also, wenn ich das hier vergleiche, neben das gegen dieses mittelmäßige X-Men, da sehe ich die Wertung okay, aber hier, mh. naja, kann ja auch mal daneben gegriffen werden. Okay, jetzt sehe ich auch gerade, hier ist die Nintendo-Ecke und deswegen waren vorher alles Sega-Tests. Hey, Panda. Ich bin mal wieder der Oberchecker. <lacht> ja, Fußball, Flipper, Pft, Rocky und Pocky 2, das ist glaube ich auch ein Klopfspiel, ne? Hat aber doch eigentlich auch einen guten Ruf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hm. Weister auf dem Game Gear, ah, was ich gesagt habe, 71%, also ich finde es besser als das. Legend of the Lucian, 81%, ist auch ziemlich cool. Test 2, also da stimme ich überall ein. Test 2 habe ich schon mal auch angespielt, habe ich da schon ein Testvideo gemacht. Ich bin gerade unsicher. Hm. Mr. Tough, okay, das sieht auch schon so scheiße aus auf dem Super Nintendo. Dann haben wir hier Game Gear, genau, das ist ja dieses Stargate, ne? wo du irgendwie so, so komische 3D-Puzzles hast, was ich immer nicht gerafft habe, aber das kann natürlich durchaus sein, ähm, dass es daran liegt, weil ich es halt nicht gerafft habe, dass man sich etwas einlesen muss, wie das geht. Dann haben wir wie Vario Blast, das ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Äh, Bomberman meets Vario, kann man nichts falsch machen. Pinball, ja, okay, ist Pinball. Da haben wir Ichi und Squatchy. Das finde ich allerdings ein ziemlich cooles Spiel. Das ist das mal, mal und nach das einzig wirklich gute Simpsons-Spiel auf dem Gameboy, weil es du, so eine Art Kombination aus Golf und Jump'n'Run ist. Das klingt zwar auf den ersten Blick etwas komisch, spielt sich aber ziemlich gut. Jungle Strike, also finde ich das wesentlich besser als das hier auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Shooter-Ecke. Äh, ach, Schotter-Ecke. Ach, das sind die wahrscheinlich, die, die meines die Scheißspiele. Aladdin auf den Gameboy. Okay, das ist anscheinend wirklich nicht gut. Was ist das? Hä? Am Ende Aladdin. Würde Spiel. Aber so schlimm ist das doch gar nicht. 48%. Ich habe da auch mal reingespielt. Das ist halt ein normaler Plattformer. Ich bin jetzt gerade etwas irritiert, deswegen... Auch jetzt gerade meine Sprachlosigkeit. Hm. El Unsass, das ist wirklich scheiße. Ähm, Rennspiel, Lord of the Wings, das soll wirklich auch kacke sein. Guckt euch mal diese Matschwüste hier als Grafik an. Peeves und Butthead, keine Ahnung. Rise of the Robots, das ist wirklich Mist, auf dem Game Gear und auf dem Drive, das war schon auf dem Nintendo eine Katastrophe, dass es auf den anderen nicht so geil ist, ist klar. Uh, Werbung für Taschenrechner, interessant und das war es schon. Ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen. Ist mal interessant, in so einer Spielezeitschrift zu blättern. Ja, Virtual Boy ist natürlich eine korrekte Einschätzung. Leider, hier und da haben sie mal daneben gelegen, finde ich zumindest. Aber das Gute ist ja, ein Videospielen, das ist ja alles subjektiv. Und das ist auch gut so. Schön, dass ihr dieses Mal wieder reingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.